Stromwahnsinn. Das noch ungestrafte Verbrechen. Die Schweiz trudelt einem Blackout, dem Zusammenbruch ihrer Stromversorgung entgegen. Die Blackout-Angst wird von den Medien täglich geschürt. Das Department Sommeruga, also das Department für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, kündigt Heizeinschränkungen an. Wer nicht spure, werde gebüßt. Der gleiche Staat, der solches androht, fördert und subventioniert nachdrücklich und unverdrossen die rasche Umstellung auf E-Mobilität. Möglichst rasch sollen Elektroautos in möglichst großer Zahl in der Schweiz zirkulieren. Wird mit solcher Funktionärslogik der Blackout nicht beschleunigt und verschärft? Einiges wird dazu freilich eisern verschwiegen, etwa wie die Rohstoffe für die Batterieherstellung der Elektroautos in Afrika gewonnen werden. Schrankenloser Lithiumraubbau für Batterien? Kein Thema. Dass bis heute eine verantwortbare Lösung für die Entsorgung verbrauchter Lithiumbatterien völlig fehlt? Kein Thema. Wer einen Kühlschrank kauft, muss seit Jahren mit dem Kaufpreis gleichzeitig dessen Entsorgung finanzieren. Gleiche Forderung für Elektroautos? Kein Thema. Immerhin sickert jetzt Brisantes durch. Sollte ein Elektrolaster mit Lithiumbatterienbetrieben in Brand geraten, wäre Horror die Folge. Laut Tagesanzeiger vom 6. September 2022. Weil Lithiumbatterien nicht gelöscht werden können. Ereignet sich ein solcher Brand im Freien, wird der Laster per Spezialgreifer in einen Container verfrachtet und wegtransportiert – an einen Ort, an dem man sein Wochen in Anspruch nehmendes Ausbrennen einfach abwarten kann. Treten dabei Schadstoffe aus? Kein Thema. Und wenn der Brand eines E-Lasters in einem Tunnel Tatsache wird? Oder wenn ein ebenfalls nicht löschbares E-Auto in einem Parkhaus in Brand gerät? Kein Thema. Denn zu solchen Katastrophen ist keine Lösung in Sicht. Immerhin wird Horror vorausgesagt und umso verschwenderischer wird die E-Mobilität vom Department Sommaruga weiter gefordert, gefördert und subventioniert. Die Medien leisten dazu Hilfe, wer diesem obrigkeitlich abgesegneten Vorgang mit Skepsis begegnet, wird gnadenlos als schlechter Mensch moralisch fertig gemacht. Meinung ungeschminkt. Heute mit Ulrich Schlüer, dem Schweizer Politiker und Chefredaktor des Magazins Schweizer Zeit.